Willst du wissen, was ein Konstruktor bei Thales macht? Dann komm mit. Ja, wenn du deine Lehre bei Thales startest, dann wirst du im ersten Jahr in ein Ausbildungszentrum gehen. Dort lernst du ein paar coole Leute kennen. Dann kommst du zu uns und kannst bereits eigene Projekte anfangen umsetzen. ist ja, also sehr wichtig im Beruf ist und auch etwas sehr Cooles und Interessantes ist, dass es sehr kreativ ist. Man muss verschiedene Ideen mitbringen, weil Je nach Auftrag hat man Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und darum ist es wichtig, dass man verschiedene Ideen hat, ein bisschen out of the box denken und auch mal unorthodoxe Sachen anwendet, die dann am Schluss vielleicht die Lösung ist. Ebenfalls wichtig im Job ist, dass man ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen hat. Freude an Technik, Verständnis an Technik, das Grundverständnis und dass man gut ist in Mathe und auch Lust hat, genau zu arbeiten und die Sachen nochmal überprüfen. Das Testen der Baugruppe ist ebenfalls ein sehr wichtiger Teil des Berufs, das wird je nach Kundenwunsch und Anwendungsgebiet getestet, wie zum Beispiel beim Rechtsstrahlgerät, wo um man es in einer Wärmekamera tun oder auch einen Falltest durchführt. Ein neuer Lernender muss auf jeden Fall Freude haben an diesem Beruf Freude an Technik. Er muss genau arbeiten können und selbstständig. Das wäre sehr wichtig. Etwas sehr Schönes am Beruf ist, wenn man es Teil geplant hat, daran geschafft hat, wenn man das dann auch vor sich sieht und man kann es kann anlangen und anschauen Das war es. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hat. Wenn ja, dann schicke jetzt deine Bewerbung ab an